Liebe Leute, hier ist was los. Axel Baumann hat mir geschrieben, Proteste wirken. ZDF kritisiert das RKI Berlin direkt. Ich auf den Link gegangen, Video schon gelöscht. Na ja, gut, dachte ich halt, gucke nach. ZDF eingegeben, gleich die erste Zeile, angeklickt, siehe da. Und ich habe kurz reingehört, massive Kritik. Irgendwas stimmt nicht. Im Gegensatz zu den Nachrichten, die sonst heute im Radio und sonst so kommen, und äh, komischerweise, die Leute, die werden langsam unruhig und sagen, na was denn du? Äh, die, die solche Sachen gesehen haben, die, die sagen, hier stimmt doch was nicht. Also, auch hier, ich verlinke euch das Ding, äh, hier gilt genauso, macht, äh, macht was, äh, Erzählt was. Irgendwas ist hier im Busch. Und zwar, damit wir nicht alles äh, überall auf allen Videos und sonst wo haben, ich verlinke euch. Erstens, wie komme ich mit dem, Video in die äh, mit dem Handy in die Videobeschreibung? Das wird hier wie immer sein. Und hier in diesem Fall verlinke ich euch auf das letzte Video, wo die Diskussion darüber ruhig stattfinden mag. Also wir müssen hier Wissen sammeln, Vermutungen durchaus, Klar, Brainstorming sozusagen, wir müssen also Wissen sammeln, damit wir uns entsprechend wappnen können. Nehmen wir es mal so, ganz egal, auch wenn in den äh, Nachrichten kommt, wir müssen alles schlimmer machen, äh, andererseits aber solche Nachrichten kommen, dann ist irgendwas im Busch. Also dann noch mal, hier, wer es nicht weiß, es sind viele dazu gekommen, obwohl ich viele rausgeschmissen habe, hier kommt der, der Link zu dem Handy-Video, also wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, damit ihr diesen Link und die anderen Sachen überhaupt seht. Und hier drüben ist der Link zum Kommentieren. Na dann, ich wünsche euch viel Vergnügen beim Angucken. Das sind 5 Minuten ungefähr. Wahnsinn. Also, einen schönen Abend und macht was und diskutiert gut. Bis dann. Tschüss.